Diese Episode behandelt Absätze in Word 365 und die diengerechte Gestaltung. Wenn Sie ein neues Dokument öffnen und die nicht druckbaren Zeichen einschalten, sehen Sie die sogenannte Absatzmarke. Die Absatzmarke symbolisiert den Absatz für Word, der vom linken Seitenrand bis zum rechten Seitenrand beschreibbar ist. Innerhalb eines Absatzes wird im sogenannten Fließtext geschrieben, das heißt, dass auf der rechten Seite automatisch, wenn der Seitenrand kommt, umgebrochen wird. Am Ende eines Absatzes schalten Sie mit Return. Sie können mit dem Absatzmenü die Abstände zwischen den Absätzen kontrollieren. Dazu markiere ich den ganzen Text mit STRG A, wähle aus der Absatzgruppe die Absatzeinstellungen und stelle hier einen anderen Absatzabstand ein. Innerhalb der Absätze können Sie mittels der Einstellung Zeilenabstand den Zeilenabstand verändern. Einfacher geht das, wenn Sie vor allem mehrseitige Texte haben ohne Markierung über die Standardformatvorlage, da standardmäßig jeder Text zunächst mit der Standardformatvorlage in Word verknüpft ist. Sie gehen dazu mit einem Rechtsklick auf die Standardformatvorlage Wählen ändern und können unten links bei den Formatierungen die Absatzformatierung auswählen. Hier können Sie Ihre gewünschten Einstellungen vornehmen. Die Leerzeilengestaltung zwischen den Absätzen mittels den Absatzabständen ist sehr praktisch, wenn man viel Text zu formatieren hat. Allerdings gibt es hier noch ein älteres Konzept, das vor allem noch bei Geschäftsbriefen Verwendung findet. Und zwar müssen hier ich zeige das kurz her. Ohne Absatzabstände mittels Zeilenschaltung, also zweifacher Return-Taste, die Leerzeilen definiert werden. Beim Geschäftsbrief gibt es laut DIN 5008 standardmäßig immer eine Leerzeile Abstand zwischen dem Text, zwei vor und nach dem Betreff und drei Leerzeilen Unterschriftsraum. Dies wird standardmäßig immer noch ohne Leerzeilenabstände vorgenommen. Um schnell auf Absatzformatierungen ohne Abstand zugreifen zu können, können Sie die Formatvorlage Kein Leerraum verwenden. Ich zeige das kurz in einem anderen Dokument her. Sie markieren den ganzen Text und verwenden keinen Leerraum. Somit haben Sie keine Leerzeilen durch Absatzabstände. müssen allerdings jetzt, um die Lesbarkeit zu erhöhen, doppelt Zeilen schalten. Über das Absatzmenü können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. So ist es zum Beispiel möglich, die Absatzausrichtungen links, zentriert rechts und Blocksatz, die Sie auch hier als Buttons zur Verfügung haben, einzustellen. Und Sie können pro Absatz die Einzüge festlegen. Die Einzüge sind Abstände zwischen dem linken und dem rechten Seitenrand und definieren die Größe von Absätzen. Der linke Einzug, der rechte Einzug... Dann der Erstzeileneinzug. Sie sehen, ich kann auch mehrere Einzüge miteinander kombinieren und der sogenannte hängende Einzug. Sie sehen auch im Lineal durch die Symbole unterschiedliche Einzugseinstellungen, wenn Sie zwischen den Absätzen hin und her klicken. Zum Thema Aufzählungen möchte ich nochmal auf die DIN 5008 eingehen. Beginn und Ende der Aufzählung sind vom übrigen Text durch eine Leerzeile zu trennen, also man grenzt die die Nummerierungen und Aufzählungen vom vorhergehenden und nachfolgenden Text durch eine Leerzeile oder einen Absatzabstand ab. Und einzeilige Aufzählungsglieder dürfen auch durch Leerzeilen getrennt werden, insbesondere wenn sie mehrteilig sind. Das bedeutet, Sie können auch zwischen den Aufzählungsgliedern Leerzeilen oder Absatzabstände formatieren. Beachten Sie bitte, dass die Nummerierung bzw. Aufzählungszeichen linksbündig mit dem Text abschließen. In Word wird automatisch bei einer Aufzählung oder einer Nummerierung der Einzug links um einen bestimmten Wert verschoben. Dadurch habe ich keine Fluchtlinie mit dem linken Text. Ich setze das mit Einzug verkleinern zurück. Sie können alternativ natürlich auch in das Menü klicken und hier auf 0 cm linker Einzug klicken. Sie werden feststellen, dass der Abstand zwischen den Aufzählungsgliedern nun verschwunden ist. Verantwortlich hierfür ist die Einstellung »Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung« einfügen. Wenn ich diese deaktiviere, habe ich wieder meinen Absatzabstand nach 8PT.